Diesmal ging es um die Wurst. Und was war im Vorhinein nicht groß getönt worden? Nach der peinlichen Pannenwahl 2021 sollte dieses Mal alles glatt gehen bei der wiederholten Abstimmung über das Berliner Abgeordnetenhaus und in den Bezirken. Tausende zusätzliche, besser bezahlte Helferinnen und Helfer, eine bessere Logistik und eine Vorsortierung der Stimmzettel. Und tatsächlich lief es deutlich glatter als beim letzten Mal. Doch so ein bisschen Berliner durchwurschteln war am Ende dann doch auch diesmal dabei, wie Gried von Petersdorf berichtet. Aber sonst könnte man ja dann auch nicht sagen, das ist Berlin, wa? Berlin, die Stadt, die nie schläft, oft wählt und nun zählt. Es geht um den Wahlkreis Berlin-Lichtenberg 3. Der steht nun unter strenger Beobachtung. Diese Briefwahlzettel blieben während der Wahl in einem Karton. Und der landet erst am Montag im Wahlamt. Zu kompliziert zu erzählen, warum. Jedenfalls, sie wurden erst heute ausgezählt. Es folgt ein neues Problem. PAD beim Direktmandat zwischen dem CDU-Kandidaten Hausstein und der linken Kandidatin Engelmann. Dann gibt es auch eine klare Regelung. Dann entscheidet nämlich das Los. Alles klar. Das übrigens der Bezirkswahlleiter zieht. Also er. Genau, so ist es. Losen also als Lösung. Und da es ein gewisses Misstrauen gibt, was die Zählkunst betrifft, wird geprüft, ob der ganze Wahlbezirk neu ausgezählt wird. Die Wiederholungswahl zieht auf kommunaler Ebene weitere Komplikationen nach sich. Vor dem Rathaus Schöneberg steht Christdemokrat Matthias Stoickert, der neue Wahlgewinner. Er würde deshalb gern ins Rathaus, um von dort aus dem Bezirk zu regieren. Aber im Rathaus sitzt der alte Wahlsieger von 2021, der grüne Jörn Oltmann. Und der will da auch bleiben. Und zwar als Bezirksbürgermeister, so sind die Regeln. Und die heißen nun mal, dass die Stadträte und die Bezirksbürgermeister zunächst einmal gewählt sind bis zum Ende der Wahlperiode. Durch die Wahlwiederholung endet die Wahlperiode ja nicht. Als Bezirksbürgermeister ist er politischer Beamter. Fünf Jahre lang. Das gilt trotz Wiederholungswahl. Ungerecht, findet der CDU, steukert das alles. Was soll das Wählen überhaupt, wenn sich an der Spitze des Bezirks nichts ändert? Die CDU hat hier, wie in anderen Bezirken, mit deutlichen Abstand gewonnen. Die Wähler haben ähm Hoffnung, ihre Wünsche auch in uns reinprojiziert, und das kann nicht ohne Folgen bleiben. In Treptow-Köpenick wie auch in Spandau. Die CDU hat dazu gewonnen, aber vielleicht das Nachsehen. Der Beamtenstatus ist offenbar wichtiger als die neue Wahl. In dem Fall haben wir die Situation, dass bei Bezirksbürgermeisterinnen und Bürgermeistern und den Stadträtinnen und Stadträten das Beamtenrecht tatsächlich das Demokratieprinzip schlägt. Berlin, die Stadt, die wählt und zählt und wählt und zählt und sich damit weiterquält.